Monacoin! Anni, Bruder, du hast die beste Butter, Bruder! Alle wollen deine Butter, beste! Gib mal eine Rezeptur! Uh, Bruder, von Bruder zu Bruder, mach mal bessere Preis, ja? Ich meine, der andere Bruder. Der andere? Der andere? Die, Welches andere? Ja, der andere Bruder, oder? Bruder, Bruder ja? der, Ist das ein Bazaar, Monaco? Und Bruder, was mit meinem Geld dann, ja? Welches Geld? Was für Geld? Sektor geht, verpiss dich, Alter. Hadi geht. Wallah, ey, Wallah. Hallo. Bruder, was geht? Ja? Bruder, du kennst mich nicht, aber ich kenn dich. Kuseng hat gesagt, dass er dir halt geschrieben hat, Bruder. Hast du Zeit? Ich will mit dir ein bisschen Geschäft machen, Bruder, 10 Kilo. Hast du meine Nummer weitergegeben? Nein. Nah. Ehrlich? Ja, yeah, Bruder. Hell nein. Nah. All right. Sicher, dass du meine Nummer nicht weitergegeben hast? Weil der ist ein Kilo will, Alter. Nein, Bruder. Beste, unbekannter Mann. you okay. Signorina Buena Sera It is time to say good night to Napoli Look it's are for you to whisper Buena Sera With the old moon above the meditancy In the morning Signorina we go walking When the mountains of the sand come into sight And by the little jeveless of stop and linger. While am I awaiting ring for your fingers? In the time, let me tell you that I love you. Hast du angerufen mit unbekannt unbekannt unbekannt? Niemals in meinem ganzen Leben alter. Okay alles klar. Hey ja. Hast du noch Butter da? Margarina am Nachhinein. Hallo. Amanagoto. Bona sera, senhorina, bona sera, it is time to say good night to Napoli.